Eine Aufgabe aus der Entscheidungsrechnung. Wir sollen das optimale Produktionsprogramm eines Unternehmens ermitteln. Grundlage für diese Art Rechnung ist der Deckungsbeitrag. Der absolute Stückdeckungsbeitrag errechnet sich als Differenz des Verkaufspreises, des Stückerlöses und der variablen Stückkosten. Für A ergibt sich ein Deckungsbeitrag von 1,20 pro Kilo, für B von 42 pro Kilo und für 10 für D jeweils 3,60 pro Kilo. Bei freien Kapazitäten nehmen wir den absoluten Deckungsbeitrag als Entscheidungskriterium. In unserem Fall sind die Produkte C und D zu favorisieren. Jedes Kilogramm produziertes Produkt C oder D reduziert unseren Fixkostenblock um 3,60 Euro. Wenn ein Engpass vorliegt, müssen wir den absoluten Deckungsbeitrag auf die Engpasseinheit normieren. Wir kommen dann zum relativen Deckungsbeitrag. Wir haben 40 € pro Minute für Produkt A, 32 € pro Minute für Produkt C, 18 € pro Minute für Produkt C und 16 € pro Minute für Produkt D. Aus dem relativen Deckungsbeitrag ergibt sich eine andere Reihenfolge. Bei einem Engpass ist auf jeden Fall Produkt A bzw. Produkt B zu favorisieren. In der fünften Spalte sind die angefragten Mengen in Minuten umgerechnet. Da wir nur 100 Stunden, also 6000 Minuten, zur Verfügung haben, produzieren wir die gesamte angefragte Menge am an Produkt A. Und in der restlichen Zeit, in 1200 Minuten, produzieren wir Produkt B. Für Produkt C oder D ist keine Zeit mehr übrig. Wir stellen 160 Tonnen A und 16 Tonnen B her. Mit diesem Produktionsprogramm erwirtschaften wir den maximalen Deckungsbeitrag und damit auch den maximalen Gewinn.